Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder in No Man's Sky. In der letzten Folge waren wir ja massiv verwirrt. Wegen der Basiscomputer-Quest und was auf dem Weg dahin alles passiert ist. Ich habe die neue äh, Quest für den Basiscomputer wieder angenommen. Und ratet mal, wo wir uns wieder hinschicken. In das System mit dem Frachter. Da werden wir jetzt erstmal hin. Schauen. Wahrscheinlich bekommen wir jetzt wieder die Frachter-Belohnung. Also verwirrend ist es immer noch. Aber die Geschichte ist cool, die uns das Terminal immer erzählt. Mal gucken, die müsste ja bald zu Ende sein. Wir haben ja viel schon geschafft. Und dann können wir mit unserem eigenen Frachter erstmal ein bisschen Richtung Galaxiemittel springen. Ja, außer natürlich irgendwie so eine Folge Quest die hierauf aufbaut dann dann werden wir die wohl als erstes machen aber das sehen wir ja gleich erst Oh, so, langsam anfliegen Ja, der Frachter hier setzt sich ja immer noch seelenruhig jedes Mal zurück. Das ist wieder der B-Frachter. So. Belohnung abholen. Und weiter zu der Quest. Spaß habt, nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren und liken. Also wir müssen bestimmt auch wieder im selben Gebäude, weil nur das uns scheinbar die Geschichte erzählen kann. Aber wir haben nie den richtigen Code für die ganze Geschichte. Immer nur so für zwei Sätze. Gucken, was er uns jetzt erzählt. So, wieder auf der richtigen Seite gelandet. Ich bin mal gespannt. Sie hatten meinen Freund gefangen genommen. Ich sah sie aus der Ferne, die Familie aus Glas, in all ihrer Pracht, wie sie den gefallenen Wächter wog, dessen Licht in ihrer entsetzlichen Umarmung flackerte. Ich gab einen ungewollten Schrei von mir, als sie in seinen äh, Hauptpanzerung schnitten und jeder Blick, jedes boshafte Grinsen drehte sich zu mir. Ich floh, aber es hatte keinen Sinn, es waren hunderte, sie fanden mich. So, das geht jetzt nicht mehr. Das konnten wir nur zweimal einsammeln. Also scheint sich mit dem Fortschritt der Geschichte das System wieder zu stabilisieren. Ja, zu unserer Basis und dann wieder hier hin. Und wenn wir ja sowieso hier hin müssen, können wir uns ja ruhig den Frachter jedes Mal angucken. Missionen scheinen ja alle zusammenzuhängen mit dem Atlas. Obwohl wir die Atlas-Hauptmission noch gar nicht gemacht haben, erfährt man trotzdem schon viel. Obwohl wir nur ein System weiter sind, dauert der Sprung jedes Mal sehr lange. Wir sind nur ein System weiter. So. Folgequest, der Folgequest dann nehmen. Und wieder starten. Und wieder zurück in das System. So also wahrscheinlich. Einmal waren wir schon in einem anderen System. War auch nur einmal, also. Nee, ja, wir müssen da wieder hin. Naja, dann gibt es jetzt direkt wieder Achter, Planet und weiteren Teil der Geschichte. Vier. Sechs. haben wir einen sechs oder einen Achter? er oh. oh. Nein. Oh. nee, 4, oh. Okay, wir landen trotzdem. Oh, was haben wir nicht? wir haben 1, 2, 3, 6, ah, okay. Dann ist 6 der Größte gewesen. Dann ist er genauso groß wie unserer. Nur nicht in S. Da nehmen wir einfach immer nur die Belohnung. Aber es ist auch cool, wie er jedes Mal Roboter, er zieht sich immer höflich um. Hat nicht eine Standarduniform. Ja. Eigentlich kann er seinen dänischen Anzug einfach programmieren, dass er sich die Farbe ändert. Vielleicht findet man sogar ein cooles Schiff, das hier mal landet. Das sind ja auch immer andere. Aber ja, das Schiff hier ist ja schon gut, was wir haben. Es ist nichts oben in der Mitte, das die Sicht beeinträchtigt. Sieht relativ gut aus. So, jetzt sind wir alle mal gespannt, wie es weitergeht. Ist er entkommen? Ist er mit Laylabs entkommen? Ohne ihn? Auch gefangen genommen. Wie ist er wieder entkommen? Weil irgendwie hat er ja die Geschichte erzählt. So aufgezeichnet. Alles Fragen über Fragen. Es war Leylips. Leylips, an dem ich zweifelt hatte. Leylips, den ich verletzt und repariert hatte. Leylips war meine Erlösung. Er riss uns beide aus diesem schrecklichen Ort und warbte uns zurück ins Universum. In unser Universum. Also, die Wächter können Warpspringe von Universum zu Universum machen, obwohl die nur ein bisschen größer als im Fußball sind. Der erste Reisende in der Geschichte, der der Glasfeld und somit dem Tod selbst entkommen konnte. Es ist die Güte, die uns alle rettet. Glaubst du nicht auch? Leilips sprach durch meinen Exo-Anzug mit mir und erzählte mir alles. Wir werden uns bald sehen, mein Freund. Endlich vereint. Die werden Geschichten über uns erzählen. Ich übermittle jetzt die Glyphen. Ich kann es kaum erwarten, dass du meine neuen Freunde kennenlernst. Okay, dann müssen wir es wohl noch einmal machen. Und bekommen vielleicht die Koordinaten dafür. Oder? ne? warte, da stand jetzt was anderes. Tippel freigeschaltet. Einen gefallenen Reisenden aufgespürt. Nee, doch, gibt noch eine Basis-Computer-Mission. Okay, dann ist das jetzt wohl die letzte basis Wir werden vielleicht die Koordinaten erhalten. Ich springe jetzt zurück, dass dieses Teleporten, die das dauert ja ewig. Und dann wer weiß, was uns da erwartet, ne? Weil dieser Lelapse ist ja einmal ein guter, nicht böser Wächter, der, so wie es scheint, ja, Freunde hat. Also ist wohl zwei Fraktionen der Wächter. Cool, wenn wir da hinkommen. Also zu der anderen Fraktion ob die auch auf so einer Glaswelt leben, wo die Wächter ja herkommen sollen. Oder einfach in einem anderen Universum, der äh, anderen Galaxie oder anderen Universum, wie er es ausgedrückt hat, ja. Ich weiß gleich mal gucken. Also ich hoffe, wir kriegen die Koordinaten. Der cool ist ja schon. Mal schauen. War ich ja nicht, dass irgendwas passiert. So. Ja, yeah, nicht verfügbar. Defragmentierung wird fortgesetzt, keine relevanten Einträge gefunden. Datenreste für Synthese verfügbar. Datenreste sammeln. Datenreste werden synthetisiert, um geborgene Daten zu erschaffen. Was zum Henker? Das war jetzt die Mission. Wir kriegen nicht die Koordinaten. Das war die letzte Mission. Okay. Dann werden wir die anklicken, weil wir jetzt ja zu unserem Frachter wollen. Um weiter Richtung Galaxiemitte zu kommen. Ja, okay. Ein bisschen schade jetzt. Ich habe gedacht, wir kriegen vielleicht die Koordinaten. So. Wir geben das bei dem Pflanzenhut ab und dann springen wir mal. Das Spiel nicht so recht er mag die Treppe nicht. So. Einfach mal seine komischen Dinger hier abgeben. Ja, krass cool. Nein, wir werden dem jetzt nichts anpflanzen. Hier stehen hier noch Pflanzen rum. Nehmen der eine. So. gesehen, die Frachter hatten wir wohl losgeschickt und die sind wieder da. und wir die ja noch schnell annehmen. Immer wieder ein bisschen Krams. Geld, Geld. Lagerweiterung, Geld. Kram, Geld, Kram, Geld, Kram. Kram. Kram. So. Ah, das ist wieder so ein Ding, was man verhökern kann, ne? So. 1,2 Millionen kriegen wir dafür. So. gibt gibt's hier zu erzählen? Eck Kohlenstoff. Angereicherter Kohlenstoff? Will das nur sein? Iridisid. Borwachs, Magno, Bogenkristall, Gravitino, Geld, Geld, Antimaterie, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld. Hier noch so ein Ding. Was ist denn jetzt? Vielleicht hat das sogar gar nicht angeklickt. So das jetzt hier sein? Ah, das ist das. Ja. Aus Radon und verdichteten Kohlenstoff hergestellt. Cool, das kann man sich selber herstellen. Ja. Also. Das. Das. Das kann man dann verkaufen. No. die leuchtet gelb also Beschädigungen sind eigentlich rot oder ist das die mit der wir Quatschen und deshalb ist die gelb Geld Schiedi Nee was psychonisches Lich Ei Lagererweiterung, Geld und Kollagenz, Lager Also das ist schon fast das Richtige, was wir suchen. Das hier äh, gibt uns Technologie für unser lebendes Schiff, das wir noch nicht haben. Wir suchen aber die Lagerweiterung. Weil hier diese Plätze können wir nicht so in der Raumstation freischalten. Da brauchen wir ja irgendwie lebende Säcke oder so bin mir jetzt mit dem Namen leider nicht sicher also hier ist Geld, Viking, Gravitino nichts stand da eigentlich eben eine Fregatte beschädigt mal vorne gucken da müssen wir ja sowieso hin An. So, warten auf Flotte, Flotte, Flotte. Ah, oh ja. Da ist eine beschädigt. BF4, irgend sowas. BF4. Wir uns direkt dahin. Oh, das geht auch. uns direkt hin teleportieren. So, haben wir auch noch nicht gemacht. Ein eine beschädigte Station, die da unten auch ist. Also. so. Einfach ein bisschen Gold. Ist der Reparatur einfach. Gold schon klappt sich das Ding zu. So. Haben wir das auch erledigt? Ist er wieder repariert. Ist natürlich voll cool hier, ne? Boah, guckt euch unsere schöne, lebende Fregatte an. Ein bisschen übertrieben, dieser lange Anziehen, aber naja. Was denn der Eingang? Da unten. Oh, no. Eine ganz dumme Idee. Nee, hey, Alter, macht Lebenserhaltung an. Kann ja jetzt wohl nicht. Was ist jetzt immer Superman? Ja, kann sein, dass wir zu nah Planeten sind. Ja, das habe ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt. Schutz, was denn jetzt schon wieder kaputt Aufgeladen. was zum henker auch wahrscheinlich nicht so die idee ja, lebenserhaltung la Kommen wir den jetzt irgendwie zu irgendeinem Schiff? Wieso geht eigentlich der Kälteschutz nicht? Ist instant leer. Ja, also... Wir kommen jetzt hier irgendwie... Ich wollte eigentlich nur krass auf den Prachter springen. Aber dafür steht er irgendwie in der falschen Position. Ja, niedrig. Ja. Geil ist, dass das Kälte-Ding überhaupt nicht aufladen können. Also hier funktioniert schon wieder alles. mehr aus als würde wenn wir schwimmen komm aber auch no. ja ist ja gut Irgendwie müssen wir ganz langsam jetzt hier mal landen, Und dann vielleicht mit dem Vorwärtssprung kommen wir eventuell. Ja, cool, wir können hier nicht stehen oder was hm. Gott. kann er uns hier einfach haben lassen, ohne mir das jedes mal zu sagen. Behauptet der jetzt ein Ja, ich krieg den Kälteschutz nicht aufgeladen. wir zu einer der beiden Fregatten wir haben noch Schilder ne? also muss ich... mhm. ja wieso stehen wir vor Raumstation Welche Quests waren jetzt hier fertig? Nicht, das wir das nochmal machen, also machen müssen. Oh nein, warte mal. Oh, alles noch da. Bin mal, als ich angefangen habe mit Spiel einmal gestorben. Da war alles weg. Und dabei bin ich nur gegen so dämliches Gebäude geflogen. Ja, gut, war witzig. Äh, jetzt... Mit das Schiff ist ja repariert können wir jetzt mit unserem Frachter ein bisschen warpen. Haben wir auch glaube ich erst einmal gemacht oder so, sonst nehmen wir ja einfach unser normales Schiff, so. hier befindet sich die Warpkarte. der Galaxie also wir hätten noch weiter springen können aber da waren drei Sterne System können wir ja mal abscannen wir haben ja diesen Planetenscanner an Bord Planeten. Wohlhabend. Hightech. So. Ja. Also wir wählen jetzt erstmal irgendeine andere Mission aus. Das geht mir ja jetzt... Ah, wir können die andere Galaxie erkunden. Cool. Das ist doch bestimmt auch für die neue Galaxie, oder? Ah, naja. Wir machen jetzt das hier. Weiß glühender. Radioaktiv. Oh. Ja, tropisch. Wir waren ja neulich auf einem tropischen. Ja, kannst du vergessen. Ja, tja. Hitze Todesstürmer. War ja gerade Sturm und umbringen wollte unser Planet dann auch noch was man über tropisch ist nicht so schön wie sie sonne hat so herz der galaxie ja genau da wollen wir hin legt er uns dann als nächstes ziel vor da gibt es wasser wir suchen ja auf dem weg dorthin immer noch Stelle, wo wir uns eine Siedlung suchen können. Wir sollten gleich auch mal gucken, wie viel, wie voll der Antrieb noch ist. Und wie viel der eigentlich verbraucht jetzt. Weil sonst machen wir einfach größere Sprünge. Also, falls das Spiel das überhaupt will, dass wir mit dem Frachter warpen. Fünf und ein Mond. Ich meine, habe ich den Scanner nicht so weit weggebaut. So, siebener Planet. Hitzender. Flammengepeitschter. Brutaler. Weißglühend. unwörtlicher. Also, ich glaube, auf einem brutalen waren wir noch nicht gibt keine Wächter. Was ist dann da so brutal? Natürlich bekommen wir auch die ähm, Raumstation-Teleportpunkte nicht, wenn wir mit dem Frachter sprengen. Also, wir hatten... Der ist ja eben gerade erst angekommen hier. Nee, hier schon mein Hangar zu oder was? Boah, das ist nicht unserer, oder? Das ist das unserer? Ne. Der sieht ja. Los. ja. hier so... Das haben wir nicht. Diese Abteilung hier. Wir haben das hier. Diesen Bogen. Aber das hier, was aussieht... Das können schießen. Haben wir nicht. Nicht cool. Aber wo ist dann unser blödes Schiff? Ah, da. Wir haben das nicht an der Seite. Wir haben so kurz und dann hier sieht man schön Rauch und so. So. Wenn uns jetzt den. Ah, hier ist ganz anderes Licht. Andere Sonnen. Okay. Ähm, den brutalen Planeten einmal ansehen. So müssen wir ihn aber erstmal finden. Also, da wäre die Raumstation. unwirtlicher. Hm. Könnte nur sein. Ätzender. Weißglühend. Siedend. Okay. Ja, dann holen wir uns jetzt den Teleportpunkt. Und dann gucken wir mit dem kleinen Scanner im Innenbereich des Raumschiffs, falls er jetzt funktioniert. In der letzten Folge hat er ja einfach gar keine Planeten angezeigt, weil wir scheinbar in dieser Dimension überhaupt nicht existieren. Wir können zwar mit ihr interagieren und sehen die Sachen, aber unsere Scanner nicht. Deswegen existieren die Tiere auch die wir scannen so dann wechseln wir auf die innern sicht also hier ist einer das war der nicht das war der auch nicht Aber da sind zwei ist das dahinter Gut, dann werden wir dahin beim Planeten also es ist jetzt mal Wohnnamen hatten wir auch noch nicht und das meine ich halt auf dem Weg zur Galaxie Mitte das was ja das Ziel ist wenn wir das andere alles erledigen mal Siedlung und hier so Planeten angucken die wir noch nie gesehen haben, und das lebende Schiff irgendwann holen, die Atlas-Mission machen. Ist echt direkt dahinter. Ich hat das kurz angezeigt. Oh. Ja, wir fliegen einfach mal hin. Muss ja der sein. Mond. Ah gut, ist gar kein Planet. Ist ein Mond, aber... Witzig ist ja trotzdem. Ich mich, ob das einer dieser Anomalie-Planeten ist. Guck mal. Da also ist ein Gebäude. Das sieht doch einfach nur aus. Jetzt ...wird es hier sehr viel vulkanische Aktivität geben. Metallfinger, euer, oh ja, wie ist das? Gesundheitsstärkung. ist unser blödes Raumschiff. Eins von neun. dann ist das kein Anomalie-Planet. Aber wir können uns ja trotzdem, dass hier keine Wächter gibt, die Metallfinger gönnen. Die haben wir ja neulich erst das erste Mal entdeckt. Oh, uh, da ist ein Tier. Oh nein, da. Oh. ist dieselben ja der hier hat Uran der auch ich weiß gar nicht Basalt haben wir glaube ich noch nie gesammelt, ne auf so einem Planeten hier müsste es Basalt geben Wasserstoff wo oh, hier der Mini mit Goldfinger Metallfinger hat Gold, so zwei, würde ich sagen. Was ist hier, denn Basalt. Eines Ferrit und Natrium. Ah, also, rechts oben wird angezeigt, hier gibt es Basalt auf dem Planeten. Da hinten so und hier. So. nicht in irgendeinem so Stein verseilt. Halt. Ah. 180 180. Laufen wir dahin, rufen unser Schiff und dann ab ins All rufen unseren Frachter hierher und können direkt weiterspringen. Oh, oh Loch. Das ist auch cool. Kristall oder Stein, der rot leuchtet. Ein Eisenhaltig. Ja, das vermute ich auch. Wo ist denn die Markierungen? von 9. Die sind echt gut. Warte mal. Oh, kann ich ja nicht finden. Hier drauf. aber Warte, hier Ja, Ja, ja. ist kleiner machen, G ist größer machen. Kleiner dauert länger, gibt aber mehr Ressourcen. Und Basalt hab ich, haben wir glaube ich noch nie gesammelt gut möglich dass man das mal für irgendwas braucht dann haben wir es wenigstens auf dem Frachter ist schon wichtig jedes Material ruhig einmal zu haben müssen ja auch nicht alles mitnehmen hier oh. bin ich reingesprungen oh ja. nur so ein bisschen gut ist von jedem material was zu haben durch eine quest oder so was brauchen wir brauchten ja neulich so eine pflanze die wir überhaupt nicht hatten nicht dass wir auch sowas hier brauchen die gibt es nur auf basalt gibt es nur auf so feuerplaneten und vulkanplaneten Wo gleich kommt ein Sturm und werden wir jetzt hier nur noch ein wenig einsammeln. Aber bin immer noch ein bisschen enttäuscht, dass wir nicht diese Koordinaten bekommen haben. In der basiscomputer mission Machen wir jetzt genug. Ah, also zwei sammeln wir noch. Hauptsache 398 kommen wir nicht mal auf 400 oder wie. Ja, echt ein großes Vorkommen. Ja, gut. Sturm. Raumschiff rufen und weg hier. Nein. Nee. Oh. So wollen wir das machen. Mal schnell gucken. Nur ein Baum. Hier. Also Deko gab es hier ja nicht, weil es so viele Tiere gibt. Da ist noch ein Tier. Jetzt habe ich Stein gescannt. Hä? Äh, da irgendwo? Da ist eins. Alles dasselbe, okay. 7 von 9 ist jetzt irgendwie ärgerlich, muss ich ja mal sagen. Bei 9 hätten wir alle entdeckt und könnten das hochladen. Ich kann ja mal kurz gucken, wo sollen die denn sein? Selten Boden immer aktiv, selten in der Luft immer aktiv. Genau, okay. jetzt einfach schon hier sind einfaches Stück Fliegen landen und noch mal gucken: das ist ein Bodentier und ein Landtier. Äh, nein, gar nicht war Boden und Land, ein Boden und ein Lufttier. Ich schon mal gesehen, wie einer testen wollte, ob das wirklich Hitze abgibt, also in dem Spiel hier. Oben rein, der hochgeklettert ist und getestet hat und ja, es ist heiß und ja, es tötet. Man versinkt zwar nicht, steht nur oben drauf, aber töten tut dann. Wir suchen rote Punkte. Was? Oh. Oh. Vorsichtig ich dich melken? Wir haben ein seltenes Tier bekommen. Was ist denn jetzt was? Ich wollte das Ding eigentlich füttern, weil es stand ja extra bei in der hier oben, dass es selten ist. Haben wir jetzt ja gefunden. Hey, warte, wo ist es denn da? Selten. Jetzt fehlt noch das seltene Bodentier. Dann können wir hier hochladen. Wir haben wieder einen Planeten mit allen entdeckt. Ja, ab. Äh. So. Ein Bodentier. Ist natürlich auch möglich, dass es in der Höhle ist. Dann würde uns den roten. Roten Punkt trotzdem dem anzeigen. Ich ja eher gedacht, wir finden das Bodentier und nicht das Flugtier. Dann taucht das vielleicht nur in Stürmen auf. Also jetzt hier das Flugtier. Weil es ist ja hier... Ja, ja gut, es sitzt sogar in dem Feuer. Also ich gehe schon mal von aus. Feuerschmetterlinge. Und hier das Terminal. Ah, ein neues Wort. Ein bisschen klimper, klimper. Und mal gucken, was es hier gibt. Ja, gut gab nur noch nicht so was zum ähm schmetterling hat hier hingeschissen beute Wissensstein. Oh, ein tier noch Wenn <lacht> da ist es Mal angucken wenn das schon so selten ist ja, krass auch noch Das ist ein steinkamel das nicht laufen kann hinterher haben wir hier nicht so super geparkt wo ist das dämliche schiff eigentlich schon wieder da so jetzt können wir die Tiere hoch ich hätte nicht gedacht dass wir puls neun stück sind einfach alle finden Echt cool. Ah, jetzt haben wir schon auf sieben Planeten alle hier entdeckt. Ja gut, aber waren immer nur mit einem, aber was soll's. So. So. unseren Frachter hierher. Steht zwar schon hier im System. Aber auch egal. So, wurden wir jetzt in der Folge zwar so ein bisschen enttäuscht, weil wir die Koordinaten nicht haben. Dafür haben wir die Basiscomputer quest jetzt endlich fertig. Haben ein seltenes Flugtier. Einen neuen Planeten entdeckt, den wir noch nicht kannten. Und werden dann in der nächsten Folge wieder ein Stück weiter reisen. Richtung Galaxiemitte. Gucken, was uns da erwartet. Vielleicht können wir dann das mit der Siedlung in Angriff nehmen. Weil wenn wir so einen Sturmplaneten wie eben haben zum Beispiel und da eine Siedlung. Ist ja doof, wir müssen ab und zu müssen da draußen rumlaufen. Und wenn man dann immer nichts sieht, macht ja dann auch nicht so viel Spaß. Und es gibt ja noch genug Sonnensysteme auf dem Weg. Dann bedanke ich mich auch also vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß habt, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.